Noch einmal diese kleinen Tendenz schneller, kenntlich hier eben an den Zwischenzeiten. Ähm, findet immer mehr, so ein bisschen deutlicher diese Tendenz nach vorne und über den Sprüngen einfach noch weniger rausnehmen müssen und ähm, damit... Ähm Okay. Schade, top das Ganze. Noch einmal das Ergebnis von Daniel Deuser. Um, tja, gut, eine Sekunde. 46, 2, 8 oder anderthalb Sekunden gar. 47, 7, 1. Und eine kurze Freude, dass wir hier die deutschen Farben oben hatten. Und ähm So, und damit